Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Jan und in dieser Videoreihe erfährst du, wie du einen WS28 LED Streifen mit einem Arduino steuerst. Fangen wir mit dem ersten Demo-Programm an. In der Videobeschreibung findest du einen Link zum Herunterladen aller Beispielprogramme. Lass uns das zweite Beispielprogramm programmieren. Lass uns das dritte Beispielprogramm programmieren.